Jetzt kommen wir jetzt zu ein paar Harry Potter Fragen. In Oh, okay. Machen wir eh gerade Marathon. <lacht> zu welchem Haus in Hogwarts gehörst du und warum? Ähm, zu welchem Haus in Hogwarts ich gehören würde, da diskutieren meine Freundin und ich auch immer drüber. Sie sagt immer, ich bin ein klassischer Hufflepuff, weil ich so verplant bin. Aber ähm, ich würde mich eher Ravenclaw zuschreiben, glaube ich. Ähm, aber ähm, ich glaube, das, das hätte ich auch nicht selbst in der Hand. Ähm, das müsste der, der, der Hut dann entscheiden. Ähm, was mache ich, wenn meine Partnerin mit mir zocken will? Ähm, dann zocken wir eigentlich meistens zusammen. Also Star sie spielt auch StarCraft, aber ich ähm, muss dann immer das 50% Handicap einstellen. Und dann ähm, haben wir immer ganz lustige Spiele eigentlich. Also absolute kein No-Go und ähm, gehört bei uns eigentlich fest zur Abendgestaltung. Mein Ziel für den diesjährigen Community Cup habe ich eigentlich schon erreicht, indem ich mich ähm, für die Endrunde qualifiziert habe. Und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, ein bisschen Spaß zu haben und zu schauen, möglichst weit zu kommen. Ähm, was könnte ich dir ähm Eine Sache, die ich dir beibringen könnte, wäre ein verdammt gutes Omelette zu kochen. Das klingt auf jeden Fall gut. Scheiße Katze hinterm Bildschirm. Ähm, mein schönster E-Sport-Moment war, als ich im, im. Was war denn das? Äh, Im Maralekos ähm, Cup Germany vor ähm, äh, Yumi eine Map abgenommen habe. Oh,